Hallo, mein Name ist Camilla, ich bin Referentin, Aktivistin und Medienmacherin und arbeite bei Miglum als Projektkoordinatorin. Ich bin Sannas, ich bin Aktivistin, Mitgründerin und Vorsitzende von Miglum. Hallo, ich bin Ajaini, ich bin Künstlerin, Aktivistin, Referentin, ich studiere Gender and Diversity und äh, bei MIGLOOM, ich arbeite im MIGLUMs Projekt äh, Rethinking Narratives. Sexualität bedeutet äh, verschiedene durchschneidende Themen, das trifft mich persönlich, und meine Umgebung. Äh, vor allem äh, für mich das ist sehr persönlich, im Sinne von, wie ich habe gesagt, Umgebung heißt meine Freunde und Bekanntkreis, äh, zum Beispiel BIPOCs und die, die in Armut wohnen oder die Queer sind mit einer Behinderung leben oder mit Mental Illness, so, solche Sachen, was ich auch unterleide. Und wegen unserem Status auch in Deutschland. Also das bedeutet äh, intersectional, intersectional, oder Intersektionalität, das Durchschneidung und wie das trifft uns und wie wir sind immer, immer äh, unterdrückt sind. Und andererseits, Seite, in wo Leute, privilegierte Leute, wegen ihrer Intersektionalität, dass die reich, weiß, ist. Christen sind in politisch engagiert, haben das bessere Leben. So, ich sehe das als Spektrum, dann. I, I think so. Intersektionalität ist für mich ein Instrument und mir hilft, ähm, das Lebensrealität von mir und anderen Menschen und auch unsere Rolle in der Gesellschaft ähm, zu beschreiben. Intersektionalität ist für mich wie auch für Sanas ein Werkzeug, aber auch eine Motivation, eben diese Lebensrealitäten anderer Menschen mit anderen Diskriminierungserfahrungen zu verstehen und auch berücksichtigen zu können. Und außerdem auch eine Erinnerung daran, dass schwarze Frauen solidarische und soziale Kämpfe und Bewegungen seit jeher vorangetrieben und geprägt haben. In Migloom geht es sehr viel um politische Teilhabe, generell von marginalisierten Menschen, aber auch vor allem von der ersten Generation MigrantInnen. Äh, Deswegen ist es aber sehr wichtig, intersektional darüber nachzudenken. Das heißt, zu fragen, wie die Diskriminierung und Privilege auch unsere Zugänge überhaupt zu politischem Engagement bestimmen. Wer hat überhaupt das Privileg, sich engagieren zu können und wer hat das Kenntnis und Zugänge dazu. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch innerhalb von unserer migrantischen Community ähm, zu gucken, welche Machtverhältnisse auch innerhalb von dieser Gruppe überhaupt uns dominieren. Genau, ich finde es auch wichtig Räume zu schaffen, in denen sich alle Menschen in ihrer Lebensrealität und mit allen Aspekten ihres Lebens berücksichtigt und gewertschätzt fühlen. Und bei Miglum setzen wir das beispielsweise ja auch mit, ähm, mit dem Aspekt der Mehrsprachigkeit durch, dass wir versuchen mindestens ähm, Übersetzungen anzubieten und auf die Bedürfnisse, sprachlichen Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Und ähm, in dem Projekt, äh, was wir machen, Rethinking Narratives, wir bringen verschiedene Perspektiven, vor allem geflüchtete Perspektive, Perspektive von transmischpinnären Menschen, äh, Mental, äh, Menschen mit Mental Illness und solche Sachen. So es ist es nicht, sprich über CIS-HET-Migranten, das ist mehr, äh, mehr, mehrmals bezeichnet in unserer Mainstream-Gesellschaft, aber wir zeigen, dass es mehr als das Wir sind mehr als das, wir sind auch queer, wir sind auch... Trans* und Menschen und dann gibt es auch äh, äh, Leute, die sind Antikapitalist engagiert und Klimapolitik engagiert und alles. Also. Was ich auch sehr wichtig finde und äh, ist, dass sehr oft werden wieder auch äh, Migrantische oder Migrant*innen und geflüchtete Menschen auch aus äh, sogar BIPOC-Räume ausgeschlossen, weil die halt genau nicht dieselbe Privilege haben, äh, auch aus dem Grund, dass die aus einem anderen Land kommen und eine andere Staatsangehörigkeit äh, haben. Und das ist bei uns im Minkum sehr wichtig, diese Zugänge halt für die Menschen, die nicht nur ratifiziert sind, sondern auch Migrationserfahrung haben und dadurch viele äh, bestimmte Privilege nicht haben, zu ermöglichen.